Hallo Gabi Filzmoser, ich freue mich sehr, dass du dich bereit erklärt hast für ein Gespräch äh, zu deinen Erfahrungen äh, mit der Plattform, die im Rahmen des EU-Projekts Web 2.0 European Resource Center entwickelt worden ist. Danke für die Einladung zu diesem Interview. Also, mein Name ist Gabi Filzmoser und ich bin Geschäftsführerin der Arbeitsgemeinschaft Bildungshäuser Österreich. Ähm, die Arbeitsgemeinschaft Bildungshäuser Österreich ist sozusagen der Dachverband der österreichischen Bildungshäuser. Äh, ja, also wir haben 20 Mitgliedshäuser bei uns im Verband und ähm, ja, haben ähm, mit pädagogischen Mitarbeiterinnen eben dieses Web 2.0 Seminar gemeinsam gemacht. Ja, und ich denke, über das werden wir jetzt ein bisschen plaudern. So. Ja, vielleicht sagen wir noch zu, dass das Seminar fand statt Ende Juni. Am Bife, das ist das Bundesinstitut für Erwachsenenbildung in genau. mhm. am schönen Wolfgangsee. Genau, so ist es. <lacht> Wir haben uns dort drei Tage äh, Präsenz äh, getroffen, haben dort mhm. auch begleitend die, die Plattform eingesetzt und, und einige Materialien aus dem Projekt. Äh, dann gab es eine relativ kurze Online-Phase, es waren ungefähr zehn Tage. Und, und abschließend nochmal ein ein Treffen live online in, in diesem Konferenzsystem, das das wir jetzt auch verwenden. Genau. Das war eigentlich, mhm. glaube ich, nochmal eine gute Gelegenheit, damit, damit sich da alle nochmal zum Abschluss äh, wiedersehen können. Ja, was war dein persönlicher Eindruck von dem ja, also die Rückmeldungen zu dem Seminar waren allgemein sehr gut, also es waren äh, alle sehr zufrieden, jeder hat etwas mit nach Hause nehmen können, ähm, äh, vor allem so, so, der, also so der Überblick über die Tools, die, die es gibt und äh, die Möglichkeiten, die zur Verfügung stehen, das war glaube ich so die, die allgemeine Rückmeldung, also, also was die Teilnehmerinnen am meisten mitgenommen haben. Wo es, als Organisatorin von dem Seminar darf ich ja ein bisschen selbstkritisch sein. Und ähm, was ich absolut unterschätzt habe, ist das äh, Niveau der Teilnehmerinnen. Also die, Es war ein sehr unterschiedliches Niveau der Teilnehmerinnen. Also es waren manche dabei, die wirklich auch Probleme hatten mit, mit, mit dem Basiswissen der, ja, des äh, Umgangs mit PCs. Und andere waren dabei, die haben manche Tools schon eingesetzt. Und ähm, das hat natürlich manchmal ein bisschen zu... Verzögerungen einfach auch geführt. Wie, wie hat dir gefallen die, die Kombination aus, aus Präsenzphase gleichzeitig diese Plattform zu verwenden äh, und und dann noch eben die synchrone das synchrone Online Meeting dazu. Also das wird auch. Also die Kombination, die ist sicher sehr interessant und, und äh, sehr geeignet dafür. Ähm, spannend war vor allem auch die Eingangsphase, also wo eben die Teilnehmerinnen vor dem äh, Präsenzseminar schon aufgefordert wurden, dass sie sich äh, in dieser Plattform einloggen sollen. Ähm, das war eine interessante Geschichte zu sehen, wie langsam die Leute da hineinkommen und ja einer nach dem anderen sich da anmeldet. Ähm, ich persönlich hätte es dann noch spannend gefunden, wenn du auch schon ein bisschen um, ein Dialog vielleicht auch schon, eine Kommunikation schon stattgefunden hätte. Also das war nicht der Fall. Ähm, liegt wahrscheinlich auch daran, dass ähm, die Teilnehmerinnen eben mit dieser Technik oder mit dem Gedanken noch gar nicht so umgehen können, dass man ja da im Vorfeld sich schon austauschen könnte. Aber da könnte man natürlich eine Frage stellen, und zwar könnte das sein, die auch schon die Erwartungen an den Kurs. Und ja. die Diskussion dieser Erwartungen. Ja. Ich glaube das wäre eine, eine gute Frage, um, um vorher schon Kommunikation in Gang zu setzen. Das wäre vielleicht die Idee, ja genau. Ich mhm. finde mhm. das eine gute Idee, sich nachträglich dann noch einmal hinzusetzen, sich noch einmal zu treffen und Nein zu treffen und, und noch einmal auszutauschen. Also das finde ich eine interessante Geschichte. Mhm. Gut, fein. Ja, dann nochmal vielen Dank. Äh, erstmal für deine engagierte Teilnahme und zweitens, dass du jetzt hier noch... Äh, für das Interview, die du Zeit genommen hast. Ja, gerne. Äh, wir sehen uns bald wieder.